heiße ich Sie erstmal auch in meinem Namen. Herzlich Willkommen. Ich werde jetzt hier erstmal so eine Einführung geben. Was ist überhaupt virtuelle Realität? Wie sieht die Historie davon aus? Dann ein bisschen drauf eingehen, wie funktioniert Oculus Rift? Was macht Oculus Rift? Was ist Google Cardboard? Was macht äh, das Samsung VR da daraus? Ähm, und dann ein bisschen auf die Anwendungsebene reingehen. Wofür wird das aktuell verwendet? Und dann auch vielleicht so ein bisschen Ideen in Richtung Herrn Brause gehen. Äh, was kann man damit denn überhaupt besser machen, was geht denn eigentlich damit sinnvoller, was wir vorher nicht konnten. Äh, kurz vorweg eigentlich nichts, aber es ist alles, äh, wir kommen mal auf den in, in entsprechenden Punkt, was, wo wir dann doch mit virtueller Realität etwas mehr machen können. Virtuelle Realität, das erste, was mir eingefallen ist, ähm, habe ich erstmal überlegt, wo habe ich das das erste Mal gesehen? Das ist ein Bild aus dem Rasenmähermann, äh, eine Verfilmung von Stephen King. Ein bisschen horrormäßig, es soll ja auch eine Dystopie an dieser Stelle sein. Das heißt, ähm, man hat immer so diese Vorstellung von, es sieht irgendwie anders aus, es ist nicht das, was wir eigentlich kennen, aber es ist eine Welt für sich. Das hat man dann auch wieder so kennengelernt im Second Life, da kam das wieder. Ähm, wo das, was auch sehr bekannt war, schon 1982, das war Dron, das war so dieser erste Digitalfilm von Walt Disney, in dem man eine eigene Welt kreiert hat, in dem er eingetaucht ist. Ähm, das war noch mit relativ einfacher Grafik, sage ich jetzt mal, für die damalige Zeit äh, bahnbrechend. Ähm, heute können wir das ein bisschen besser, das sieht auch dann schon ein bisschen fancier aus, sage ich mal. Ähm, das war dann die Neuverfilmung von 2010. Gut, versuchen wir erstmal virtuelle Realitäten zu definieren. Ich habe da unsere Lieblingsquelle Wikipedia jetzt einfach mal zitiert, ich, ich bin mal so frei. Wikipedia sagt, pum, pum, pum, Darstellung und gleichzeitige Wahrnehmung der Wirklichkeit und ihrer physikalischen Eigenschaften in einer in Echtzeit computergenerierten interaktiven virtuellen Umgebung. Also das heißt, wir müssen eine Interaktion mit einer nicht vorhandenen Welt haben, es muss Darstellung und Wahrnehmung sein, wobei Wahrnehmung natürlich auch wieder ein sehr breit gefächertes Feld ist und vor allem das Wichtigste ist eigentlich, es virtuell ist es nicht real. Also wir versuchen nicht irgendwie in die Ferne zu blicken und irgendwas fernzusteuern, sondern wir machen das rein hypothetischer Natur. An dieser Stelle sage ich dann, aber das ist ja erstmal sowieso jede computergenerierte Darstellung und das trifft auch in Wirklichkeit auf jede computergenerierte Darstellung in erster Linie zu. Das heißt, ein Betriebssystem ist eine virtuelle Realität, die hat eine eigene Physik, in die, die funktioniert, da kann ich meine Dateien ablegen, ich kann sie mir neu anschauen, ich kann äh, irgendwie meinen Browser öffnen und kann da schauen, dass ich irgendwelche Webseiten besuche, die nicht real existieren das trifft also da auf jeden Fall zu genauso Computerspiele oder Visualisierung Visualisierung in dieser Welt natürlich dann so sowas wie Second Life ist, eine, ist ein Computerspiel Visualisierung ist eine eigene Welt für sich in der wir versuchen irgendwie zu interagieren das heißt wir versuchen da soziale Elemente noch mit reinzubringen also das, was haben wir das ist eine Definition von virtuellen Realitäten, das ist richtig, aber das ist eigentlich nicht das, was wir meinen. Was wir viel eher meinen, diese typische Assoziation, wenn wir sagen virtuelle Realität, das ist Immersion. Immersion ist die Verschmelzung von der Realität mit einer virtuellen Welt. Das heißt, wir haben das Gefühl, Teil dieser Welt zu sein. Also das ist die typische Assoziation, die man hat. Man versucht also nicht zu sagen, ich versuche das darzustellen und irgendwie zu sehen oder zu, zu fühlen, was da passiert, sondern ich will Teil dieser Welt werden. Also dieses Erleben der virtuellen Realität, hier so ein schönes Bild, ich bin quasi im Wasser und ich fühle das Wasser um mich herum. Ich habe diese Schwerelosigkeit, die ich im Wasser erlebe. Ich fühle, dass es kalt ist und äh, habe entsprechend auch den Druck auf meiner Haut. Das heißt, ich tauche da wirklich ein, deswegen auch eintauchen ist da durch, durchaus auch ein viel gebrauchter äh, Begriff. Gut, was können wir denn schon? Akustisch können wir Komplett uns mit Surround-Sound umgeben und das Gefühl haben, mittendrin zu sein, das können wir ziemlich gut. Haptisch, das können wir teilweise, das geht schon mit Datenhandschuhen, aktuelle Forschung versucht es mit Ultraschall, hat auch sehr, sehr gute Ergebnisse, habe ich auch noch ein paar Bilder dann später. Ähm, das ist schon mal ein interessanter Ansatz. Ähm, olfaktorisch, also ähm, geruchstechnisch und geschmackstechnisch sind wir noch nicht so weit, das können wir digital noch nicht so wirklich glaubhaft reproduzieren. Aber jetzt ist eigentlich der interessante Punkt, da wo jeder auf, reinspringt, wie sieht es denn jetzt aus mit visuell? Das heißt, wir hatten ja schon gesehen, so Darstellungen, die sind ja eigentlich schon ziemlich gut. Und in diese Welt wollen wir natürlich eintauchen. Das Problem mit 3D-Welten ist erst einmal, wir versuchen eigentlich das abzubilden, was wir in unserer Realität sehen. Das ist ja so der erste Wunsch, den man hat. Ich habe eine 3 d Repräsentation meiner Welt und ich möchte das natürlich auch auf einem Bildschirm oder auf einem Google Cardboard äh, sinnvoll darstellen. Aber das größte Problem, was wir an dieser Stelle haben, wir machen das eigentlich eher so, wie eine Kamera das sieht und nicht wie ein Mensch das sieht. Das heißt, die typischen Repräsentationen sind eben nicht darauf abgetrimmt, quasi einen Menschen zu repräsentieren. Weil das ist nicht das, wie wir eine Welt sehen würden. Wir reden ja auch immer von Fotorealismus. Ja, das impliziert ja schon, ein Foto ist realistisch an dieser Stelle. Das heißt, ein richtiges Foto hat, äh, repräsentiert das. Und genau das versuchen wir nachzustellen. Da sind ja auch so Elemente wie Linsenfehler dabei, die eigentlich in unserem Auge so nicht auftreten. Aber die Repräsentation dieser Welt ist wichtig für die Immersion. Das heißt, nur wenn das irgendwo glaubwürdig aussieht, dann kann auch Immersion stattfinden. Da fällt Authentizität runter. Das heißt, das, was ich sehe, empfinde ich als glaubwürdig. Und auch natürlich die Repräsentation muss irgendwie stimmig sein. Und das Wichtigste, was wir gerade auch visuell versuchen zu repräsentieren, ist der Tiefeneindruck. Wenn wir von Tiefeneindruck reden, also von tiefen Wahrnehmung, gibt es sehr, sehr viele Einflussfaktoren, die entscheiden, ob wir in der Lage sind, tiefe Wahrzunehmen. Da gibt es sowas wie Perspektive, Textur, Größe, Schattierung, Größe zu bekannten Objekten, Be Bewegungsparallaxe. Ähm, was wir hier haben, der Eindruck, dass das hintere, das, also wir haben schon den Eindruck, dass das Männchen hinten dran ist, was aber nicht der Fall ist. Wenn ich jetzt entsprechend ein Objekt hinzufüge, dann habe ich Verdeckung dran und dann kann ich sagen, okay, das Männchen ist kleiner und steht vor dem anderen. Ähnlichen Effekt können wir auch mit der Perspektive erreichen, indem wir dieses kleine Männchen in einen Fluchtpunktraum setzen, das heißt, der Raum versucht quasi zu einem Fluchtpunkt zu konvergieren, und wir nehmen dieses Männchen von gleicher Größe und schieben es nach hinten, und schon sieht es so aus, als wäre es größer, obwohl es real dieselbe Größe hat. Also das, ich versuche das mit dem Finger hier so zu spannen, die sind gleich groß. Das sieht nur so aus. Und das ist etwas, was wir Menschen ziemlich gut können. Das ist alles monokular, da ist noch gar keine zwei bild hinten dran, die das entsprechend versucht, uns klar zu machen. Und wenn wir dann davon reden, was Google Cardboard und äh, Oculus Rift machen, diese stereoskopische Tiefe, das ist ein sehr schwacher Tiefeneindruck. Aber das ist genau noch der eine Eindruck, der uns fehlt, um in eine virtuelle Realität einzutauchen. Also das ist noch der Punkt gewesen, der immer gefehlt hat für die Immersion. Andere Effekt, den ich noch kurz zeigen möchte, ist Beleuchtung schrägstrich Schattierung. Das heißt, wir können auch noch die Kontur von Objekten erahnen aufgrund der, der Tatsache, wie das Licht darauf fällt. Das heißt, wir haben hier eine herausgewölbte Kugel, zwei hereingewölbte Kugeln und etwas, was quasi rausgewölbt und teilweise reingewölbt ist. Ich glaube, da stimmen Sie alle mit mir überein, hoffe ich jetzt mal. <lacht> nicht, dass ich da jetzt anfange, irgendwas falsch zu sehen. Jetzt bin ich mal so dreist und fange einfach mal an, dieses Objekt gegen den Uhrzeigersinn zu drehen. Und auf einmal hat sich das geändert. Das ist nicht mehr rausgewölbt, sondern reingewölbt und hat quasi so eine Lautsprecherfigur genommen. Das ist auf einmal reingewölbt und die anderen zwei sind nach draußen. Und damit ich nicht geschummelt habe, drehe ich das jetzt einfach nochmal weiter, und wir haben genau den Effekt. Das heißt, allein auch nur durch die Position der Lichtquelle, die wir Menschen gewohnt sind, die Sonne kommt von oben. Und aufgrund dieser Tatsache, dass die Sonne von oben kommt, das habe ich hier ausgenutzt, kann ich das, den tiefen Eindruck allein erwecken. Nur so ein schönes Beispiel noch am Rande. Nun gut, man hat schon relativ früh erkannt in der Historie, dass eben... So virtuelle Realitäten, dass man dafür auch stereoskopische Displays braucht. Also zwei für jedes Auge, ein einzelnes Bild. Es gibt verschiedene Verfahren, die, äh, die angewendet werden. Das, was Sie aus dem 3D-Kino vielleicht kennen, das ist mit Polarisationsfiltern. Das heißt, durch die Polarisierung des Bildes wird jeweils nur ein Auge entsprechend beleuchtet. Relativ früh, Anfang der 50er Jahre, war 3D-Kino auch sehr beliebt. Da wurde das mit Rot-Grün-Brillen gemacht hat man aber auch gut festgestellt mit Einführung des Farbfernsehens, oh, da verlieren wir relativ viel Information, äh, weil sich entsprechend die Farbkanäle überlagern. Das heißt, ich habe immer ein Bild, das ist sehr grünstichig, ich habe immer ein Bild, das ist sehr rotstichig. Deswegen kam dann auch Ivan Sutherland, das ist einer der berühmtesten Forscher der, der frühen Zeit, äh, mit der Idee das Schwert des Schwertes Damokles, hat man das dann genannt, das äh, kommt daher, dass es eine riesige Konstruktion war. Ich meine, das ist 1968 gewesen. Man hat da ja Drahtgittermodelle angezeigt und hat entsprechend mit Röhren, Kartonen, Strahlenröhren auf ein entsprechendes Display hier projiziert und hat für jedes Auge ein einzelnes Bild generiert und schon hat man den Eindruck von einem dreidimensionalen Drahtgittermodell. Da dieses Modell so riesengroß war, musste man das in großen Hallen, äh, großen Gebäuden aufstellen. Die Bewegungsfreiheit war auch extrem eingeschränkt. Wie gesagt, ein mechanischer Arm, das musste man bewegen. Teilweise musste man auch noch Hilfsleute dafür abstellen, die das dann entsprechend noch geschoben haben. Also, naja, für 1968, sage ich mal, waren sie schon ziemlich gut.